Hi und willkommen, mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge haben wir uns mit der zweiten Schwester ein wenig gekloppt, haben es gerade so geschafft zu gewinnen. Und ja, jetzt gehen wir mal weiter hier auf Sepho, auf Erkundungstour. Da müssen wir hin. Von da kam ich dazu ein bisschen dahin. oh, oh Ja, weil halt ich. Wir können noch hier die Ausgrabungsstätte von den Imperium, wenn ich mich nicht irre. Ist schon wieder ein paar Tage her, also mal schauen. anders als andere Oder hat Grab, ja, stimmt. Okay, ja, den Grab, okay, ja. Aber ich meine, die hatten nur irgendwie was gesagt hat. Imperium hat hier noch weiter runter gesiedelt. Wir sind gerade irgendwo Weiß nicht mal schauen gucken wir mal so ja, da kann ich mich doch dran hängen ne? oder hier okay ich schon direkt da ja, aber warum habt ihr nichts gesagt weil sie eine Liederin ist ich habe den funk in dem moment umgeleitet als du sie kontaktieren wollte das Hacken verschlüsselter Nachrichten war früher eine Art Hobby von ihr. Sie hat mir beigebracht. Es gibt keine Technik von die ich nicht perfektioniert habe. Super. Okay, da sah, da sah schon wieder so aus, als könnte man da. man sieht das schon so aus? Als könnte man da hochklettern oder so. Muss man sogar machen. Boah. nach ja, ja, ja, ja. Na, mir ist das so, lass mich da ja, geil Ach. warum gehst du automatisch nach rechts was soll das eigentlich so das war das erste was ich gemacht habe und das nicht funktioniert es nicht ich hier schon wieder hoch jetzt kommen wahrscheinlich hier 1000 gegner und ich habe ein pack gute aussichten schon wieder alles klar ich du in verschiedenen farben leuchtet ja na. Ich hab doch. Alter. Es geht schon wieder los. Da, so, mach irgendwas. Da gibt es... Oh. gibt es da hier wieder nicht, ey. Nun, ich würde gerne hier weggehen. dass dieser Typ, der mich nicht verfolgt. Okay. Hey. Ja, nun, sagen wir jetzt nicht, ich muss ja erledigen. Danke. Meditationsraum bitte, da Also gefunden. Mein Freund. Diese Geräte simulieren die, die Schwerkraft dieses Planeten. Ich bin sicher, das ist ein Leitmotiv. Okay. Yep. okay. Muss ich ja machen. Keine Ahnung. Lass also mal gucken. Gott sei Dank. Alles klar. erstmal mal ausruhen. Jetzt weitergehen. <lacht> Ey, schon wieder blöd angefangen, ja? Meine Speer haben hinten im Grab ein interessantes Artefakt entdeckt. Ich studiere es gerade und lüste seine Geheimnisse. Cordova hatte wohl einiges für diese Seppo übrig. Vielleicht genug, um das Holochron in ihren Gebeinen zu verstecken. Ja, mal sehen, was du rausfindest. <lacht> Seiten für eine böse Wichtigen. Oh, ich habe schon das Ding gefunden. Ha, oh, Edgy Badge. <lacht> da macht er mal ein bisschen mehr schaden ja sehr gut hinter dir ist noch einer kollege so, diesmal will ich das gerne warum klappt das nicht mehr ich musste ja noch ich muss auch den schub einsetzen wenn er hat macht oder wenn er blau wird wir gehen jetzt nicht mehr raus Ich habe zweimal an. Stimmt wieder ein komplett neuer oder so, ne? So, aber knapp. So, lass mich erst mal das einsammeln. Ein Relikt aus dem alten Sephor. Ich spüre große Eitelkeit und Prunksucht in dieser Phase ihrer Geschichte. Willst du mal reinsehen? Ja, sehen wir es uns an. Rezi Kreuzer. nicht? Okay, äh, war es ja schon. Nehme ich an. Ich werde mal Karte aufrufen. Das ist vielleicht meine eine gute Idee. Ich vergesse halt immer. Ich von allen Leuten vergesse die Karte aufzurufen. Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich das wie erst mal doch hat er wohl so was von tot ich kann euch immer noch hören was okay so hallöchen Dreck, Dreck. Ich hab doch L1 gedrückt macht. So. <lacht> Unsere Fernkampfverstärkung ist am Boden. <lacht> Wenn du sagst, ich bin an die Ross. aber ja Okay, habe ich raus oder sagen wir heute aber die habe ich raus langsam ein paar sachen zum kaputt machen das war mal den hier an Okay. Ah, das bin Glaube ich. Aber ja, ich lasse es mal hochklettern. Der hm, hm, hm. ja, Magnet oder was auch immer das sein soll. So. Äh na, ich höre irgendwas hier. Hm. Hi na, ja. Einfach so nein abgelehnt. ich hasse es wenn diese viecher so einen ausweichschritt machen ey. da guck sie da an ja ich weiß oh. Alter. Was ist das aber ich wieder Griff oder irgendwie so was? Ne? Stimmt, ich nehme an, rot bedeutet Griff, ne? den ich irgendwann bekomme. Wahrscheinlich sogar hier ne? so. Irgendwas war ja noch kaputt machbar. Ich habe gerade gesehen. Ah, ihre flammen waren ein symbol für biktrolls grenzenlose macht ah. das will erstmal hier reingehen hier zeig mal was du gefunden hast ein freund der fund hier ist beunruhigend rätsel ich habe noch rätsel gelesen habe ich direkt schon gedacht da oben ist irgendwas wie komme ich wieder dahin das ist wieder die frage und ist was für eine kugel und da ist eine kugel kann ich herunter ja runterspringen ohne dass ich schaden nehme ich glaube nicht einfach nur im Wind ausmachen. Okay, ich habe so das Gefühl, hat lockt mich zu irgendwas Großen. Super. So. Von hinten gehen die voll einfach kaputt. Oh, perfekt hallo na ah, mein fuß ist eingeschlafen <lacht> ähm, habe ich noch irgendwas mit ein da braucht ja zwei da braucht ja zwei nacht deswegen sind die so ausgegraut ja, wohl, dann sparen wir eben da kann ich hoch glaube ich sein es musste einfach sein niemand hat was gemerkt vor allem dadurch keine macht verschwenden ne? so So, 69 Prozent erkundet. Aber nur dieses eine Gebiet, ne? Huppala. Boah. Ah. Ah. Okay. Oh, <lacht> da stand da war noch irgendwas. Minute kommen neue Soldaten in dieses Grab. Hast du Angst selbst anzutreten? Hätte sich dein Droide nicht eingemischt, hätte ich dich problemlos erledigt. Ach, aber nicht. Ignoriere sie einfach. Dann für eine Bösewichte, ne? Hätte ich voll kalt gemacht, Mann. So, okay. Aber oh, die hätte ich wahrscheinlich damit erledigen können, ne? Ja, sind noch Sturmtruppler. Obwohl. Hi. Schieß. Trau dich, Mann. Trau dich, Kollege. Trau dich. Dann nämlich so, ich. ich mache jetzt trotzdem. Oh Gott. Was ich jetzt hier vor, was ich gerade gesehen habe so oh, ihr die, die Leben. Gott verdammt. Da wäre so gut gewesen. Komm schon. Ah. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Na gut. Wir haben denjenigen gefunden. Holen wir ihn uns. Bringt es zu Ende. Das habe ich verbockt. Nein. Wir seid vollstandfest. Lassen uns nicht in die Flucht. Bin der Letzte? Ja, sieht so aus, ne? Wo? Dreck schon wieder. Der Stoff, dadurch zu kommen. Okay. So. Mh. Ist ja unten irgendwas? Ich sehe so Dinger hier. Nö. Glaube ich. Du kommst hier nicht mehr leben raus. Äh. Ich glaube, du hast recht. Gott. Mhm. Gott, er wartet jetzt da oben, ne Also auf. Was wenn ich nicht da hochgehe, ne? nach eine dämlichen Idee. man muss ich wahrscheinlich, ne? Ja. so ein Ding. Ich kann mein Doppeldings rausgeholt. Wo ist die anderen. So. Wolltest du schon schon die ganze Zeit raus So. Ich hatte das ganz da draußen. Hm. Gott. So. Äh. Oh, ich habe keine Macht. Ich habe keine Macht, ich brauche doch um unbegrenzte Macht. <lacht> so. Oh Gott. Ähm... Ja, wenn die Dinger mal hier rumliegen, wenn ich mir ein bisschen... Das ist ein neuer Gegner, ne? Halt. Oh, ich sehe schon. Äh, ja, so hatte ich das ja nicht geplant. Äh, komm mal wieder. Danke. Oh, ich habe getroffen. So Upgrade norm oh, voller durchgepackt. Jawohl. Er war Teil der Arbeiterschaft, die das Kaper richtet hat. Die starben jedoch bevor es fertig war. Okay, so ich habe jetzt nicht darauf geachtet, weil habe ich jetzt gerade aktiviert hat hier, ne? Äh, äh. Äh, ja, äh, da wollte ich nicht. Wahrscheinlich also die paar Dinger hier kann ich mich dran hängen. Oder das hat habe noch nicht aktiviert? schon wieder viel einfacher als ich denke aber ding war blau also also geht doch und hier kann man zurück ne? okay ja. In die Fraser. So. Oh Gott. Ach da unten. Oh, gut. Die kümmern sich um den. Weiß nicht, ob mir hat gefällt. Ich will den ehrlich gesagt erkunden. kunden da ist ein Flammen. Ein Flammen. Truppler. jetzt konnte ich den nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den schon erkundet hatte, aber jetzt konnte ich sowieso nicht mehr. So, jetzt kommen wir noch voran. Ist überhaupt schon mal verreckt nee, ne? Das ist doch mal was. Ähm. Äh. So. Dem Imperium wären viele Artefakte entgangen, wenn du auf diesem Planeten nicht eingegriffen hättest. Das dem Preis wert. Projekt Bohrer soll teuer gewesen sein. Sturmtruppler und Arbeiter dafür sind die Dinger da Ressourcen. Du bist ein Monster. Dafür trägt sie die Schuld. Hm. Ja, von der Kammer, glaube ich, ja. Äh, lass mich noch mal kurz. Rip ich weiß nicht wie lange ich mich fallen lassen kann fort schaden macht also wo war noch mal und seid mir alle schon wieder da ehrlich da war relativ glück ja, ich habe einfach nur geblockt um keinen schaden zu bekommen und nicht oh gott um den schuss abzuwehren so irgendwas war da ja noch nee, das habe ich kaputt gemacht irgendwas war ja unten noch die kugeln da ja, aber die kann ich nicht bewegen ne? Nö. Okay, hätte ich doch schon alles hier erledigt warum ist man da komme ich noch nicht hin ne? da bin ich glaube ich gerade auf dem weg hin ne? na gut da ja, kann ich ja jetzt ausmachen ne? halt wo oh, die brauche ich eigentlich nicht mehr Gut, machen wir mal den hier. Gucken noch mal, wie weit wir hier kommen. und zwar schon 26 Minuten. Vielleicht kriege ich da oben ja noch ein uh, Speicherpunkt. naja ne. uh, uh. uh, Äh, Neben. Jetzt sehen nämlich natürlich ist klar. Ah, ich wollte die alle, alle zurückschießen da ah, das gibt's nicht, ich ihn nicht. tschüss ne? Auf ihn, die können nicht fettern wo rennst du hin Ist schon oder warum steht der da okay da so hier mal man nicht ne ja jetzt bin ich hier oben mit karte hier die eingezeichnet waren kann ich irgendwann da ist eine liane Für die Leane. ist einfach nur, damit ich von da oben springen kann, oder was? schon fast ohne Okay, dann gab ihm eben nur ein zweimal ein ah! okay, bitte teamt jetzt nicht ab nicht auf. War jetzt ein bisschen nervig gewesen wenn ihr alle geteamt abgeteamt werden wie auch immer man das nennen würde da ist noch einer was? noch jemand? Nein, okay. ein bisschen nervig gewesen, wenn die alle noch am Leben gewesen wären. Ich sage ja gerade irgendwas Gelbes. Okay. Neben da. Kann auch nur schlecht ausgehen. Oh Gott. Tschüss. jawohl muss ich gar nicht dass das geht gut aber war gut. ein runtergeschmissen er hat schon mal so was von jedi night oh, weiß ich als mögliche machen kannst mit deinen gegner so. da komme ich nicht rüber ne? Ne, glaube ich nicht schon wieder so eine liane muss ich wieder zu mir hingreifen wahrscheinlich ne? aber da geht auch nicht weiter was Fakt zur Analyse auf mein Schiff gebracht. Schade, du warst leider nicht da. Ist egal, was Du wirst das nie verstehen. Und du schon? Das wirst du bald erfahren. Das Risiko geht ein. Gott, wo war ich gerade? Ha, ja ich habe das Artefakt jetzt. Was machst du jetzt? Ha. Krieg irgendwas, was ich als Bösewicht sagen würde. Hey. Hm. Ja, langsam können wir wieder einen Speicherpunkt finden, damit ich den Part beenden kann. Sonst wird das halt hier wieder viel zu lang. Äh... ja war ich war auf der falschen seite oder wie ne so tief keine ahnung zu so tief bin ich gegangen okay geht ja nicht glaube ich so was war nicht weil ich jetzt anders gemacht habe aber okay so. ähm. einfach hier ja. so komm schon mit meditationskreis wenn es geht Oh nee mit da wirklich verlangsamt für. Ist halt gratis, also. Sollen mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Da war knapp. Bestimmt irgendwas hier zwischen versteckt. Man eigentlich gar keine Verlangsamung für. Okay. So. Guck was wir hier noch finden. Speicherpunkt. Klamotten. Ultimative Waffe. Erstmal mit einer neuen Lichtschwertfarbe. Da könnten sie mal raushauen. Hallöchen, na, genau das habe ich doch gesucht. Ich danke euch. Na, sieht schon wieder heftig aus. Ich wollte nicht mit der Reden. Nein, ich wollte nicht keine Interaktion mit meinen Ruinen aus. Da was das für diese Folge. In der nächsten Folge schauen wir dann mal weiter, wie es hier so weitergeht. Ne wir sind so gut wie am Ziel. Also, ja, geht doch.